Genau, Mein erstes äh, politisches Bildungserlebnis hatte ich beim aktuellen Forum in, in, äh, in Gelsenkirchen. Da habe ich mich damals als Studentin um einen Praktikumsplatz beworben und äh, da konnte ich direkt mal hinter die Kulissen von so einem Bildungsträger gucken und konnte auch direkt äh, mit in ein Seminar einsteigen und habe tatsächlich auch sofort geteamt ähm, in einer Gesamtschule und habe da Lebensplanung mit äh, jungen Schülern gemacht.